Party. Okay, also <lacht> es geht heute um die erdrückende Situation, die der Kapitalismus den Arbeiterinnen, den Armen, der Umwelt, uns allen irgendwie äh, bietet und schafft und mit welchen Mitteln wir das irgendwie bekämpfen können. Und da werden wir uns speziell einen, äh, einen möglichen Lösungsansatz anschauen, nämlich bewusster Konsum, also dass man mit seiner privaten Kaufentscheidung diese Situation... Äh, verändern, verbessern kann und dem äh, marxistische Herangehensweise äh, gegenüberstellen und unsere Kampfmethoden gegenüberstellen. Wenn wir das diskutieren, diskutieren wir das nicht aus äh, Konsum, aus Gewissensgründen. Es geht uns nicht darum, äh, Kaufentscheidungen moralisch zu verurteilen oder Leute, die anders konsumieren, moralisch zu verurteilen, sondern es geht äh, schlichtweg um die Frage, ob kritischer Konsum äh, politische, gesellschaftliche Alternative darstellen kann. Uh, ob es eine Kampfmethode sein kann, die wir irgendwie wählen. <lacht> genau, oder ob es irgendwie eine Nebelgranate uh, für, für diese Probleme uh, ist und eher, eher ablenkt, beziehungsweise überhaupt keine Alternative darstellen kann. Einlein einleiten, wenn wir das betrachten, <lacht> muss gesagt werden, dass... Ich ich ziemlich oft wegen Referaten. Uh, muss gesagt werden, dass wir als Marxistinnen uh, die Welt, uh, die Dinge... Ähm, mit, mit der speziellen Methode irgendwie analysieren. Wir schauen, äh, wir schauen uns nicht irgendwie nur Fassaden an oder die oberflächliche Situation, äh, irgendwie einzelne Erscheinungen, sondern schauen irgendwie darunter, schauen unter die Prozesse, äh, schauen, schauen uns den materiellen Inhalt von Ideen an, äh, also stellen prinzipiell einfach bei netten Konzepten oder Ideen, die präsentiert wird, die Frage, wie schaut die Realität, wie schaut die Praxis äh, dieser Ideen aus äh, und ihre Auswirkungen auf die reale Welt. Konkretes Beispiel, das ist nicht direkt zu Konsum, aber einen ähnlichen äh, Ansatz, einen ethischen Ansatz, das sind irgendwie diese Stiftungen, äh, Stiftungen von reichen Personen, Wohltätigkeit von, äh, von Reichen, wo sich extrem schön, schön, äh, schön anhört, wenn irgendwie äh, Bill Gates oder Warren Buffen, Buffett, das sind die, die reichsten Menschen der Welt, Milliarden, <lacht> Milliarden in, äh, in Stiftungen für wohltätige Zwecke und so weiter investieren. Müssen wir auch fragen, was sind die was ist der materielle Inhalt dieser Ideen, wo führt das irgendwie hin? Und wenn man da irgendwie unter diese Oberfläche schaut, findet man schnell raus, äh, dass dieses Geld zuerst einmal sehr gut steuerfrei investiert kann, investiert werden kann und vor allem äh, im Namen Profitinteresse äh, und Privatisierung von, äh, von Medikamenten, Saatgut und so weiter verwendet wird und einfach verwendet wird, um mit Profitradius äh, von diesen Unternehmen und von diesen Personen auszudehnen und um ihre Einflussnahme zu steigern. Genau. Und diese Methode wenden wir jetzt irgendwie auf äh, bewussten Konsum an. Äh, nur zuerst, was ist eigentlich die, die Basis, wieso, wieso gibt es überhaupt gerade in der aktuellen Situation so einen Boom äh, von, von bewusstem oder kritischem Konsum? Äh, er beruht in erster Linie auf der massiv geschissenen Situation, auf der geschissenen Weltsituation äh, und auf der, auf der Ausbeutung und auf dem Wunsch irgendwie aus diesem Elend, das in der Weltsituation äh, darstellt. Herauszukommen, eine Alternative zu suchen. Also prinzipiell ist mal nichts schlecht, sondern es zeigt irgendwie äh, auf, dass einige auf der Suche sind nach Alternative zu diesem System oder zumindest, äh, wie man Verbesserungen äh, genau erkämpft oder er konsumiert. <lacht> Kurz vielleicht ein paar Daten, dass man sich das nochmal in Erinnerung ruft, äh, zu welcher massiven Ungleichheit der Kapitalismus äh, weltweit führt. Es gibt immer diese Oxfam-Studien, äh, die wahrscheinlich eh regelmäßig diskutiert werden. Ähm, ich glaube 2015 ist das wo irgendwie dieser Umbruchpunkt war wo ein Prozent der Weltbevölkerung so gleich viel Reichtum angehäuft hat wie 99 Prozent also der ganze Rest und einfach der große genau die große Mehrheit der Menschen die irgendwie die Hälfte der Menschen im Hungerlohn von 2,5 Dollar irgendwie leben muss und Genau, meistens interessant finde ich für diese Axiom studios meistens werden sie kritisiert von so Vertretern in der Wirtschaft, dass sie irgendwie diese Ungleichheit die Weltsituation nicht eins äh, zu eins wiedergeben, weil es gibt irgendwie äh, reichere Menschen, die hoch verschuldet sind, das irgendwie zurückzahlen können, und ärmere Menschen, wo, wo es überhaupt kein äh, Kreditverleihsystem und so gibt in dem Land, weil, weil sie hier reicher erscheinen in dieser Studie. Und es stimmt irgendwie, es, es stellt diese Ungleichheit nicht eins zu eins dar, aber es geht eher in die andere Richtung. Und, äh, das reale Bild zeichnet noch, äh, das reale Bild, äh, die reale Situation, äh, ist noch irgendwie viel Ärger. Also als Beispiel diese, diese Studien äh, nehmen zumindest äh, nehmen, nehmen beispielsweise diese, die ganzen Milliarden, die auf Steueroasen gebunkert sind, äh, nicht, äh, nicht in Rechnung. Was alleine genau, so 32 Milliarden werden zumindest geschätzt, also was noch ein Batzen äh, ist, der noch dazukommt dann diese... Diese Ungleichverteilung, also 32, habe ich Milliarden gesagt, das sind ja. Billionen. 32 Billionen, das sind fast, ist fast das Doppelte der, der Wirtschaftsleistung der USA. Genau, also massive Ungleichheit hervorruft und um zu beantworten, wie man, wie man gegen diese Ungleichheit kämpft, muss man sich über die Ursache, über den Grund des Elends irgendwie bewusst werden. Und hier wird oft eine alte moralische Erklärung gebracht, indem man einfach, die armen Länder den reichen Ländern gegenüberstellt und im Prinzip erklärt, dass die dort in der sogenannten dritten Welt, in den Entwicklungsländern so arm sind, weil wir hier in Österreich, in Deutschland, irgendwie in, im Westen äh, so reich sind. <lacht> Als Beispiel die äh, Fair trade, äh, Fair trade Deutschland. Wir habt ihr irgendwie mit so einem Zitat von Richard David Brecht, so ein Lifestyle-Philosoph, <lacht> der ziemlich viel chance irgendwie sagt. Äh, er wirft irgendwie mit dem Zitat von ihm, was heißt, fairen Handel wird es erst dann geben, wenn die Länder der ersten Welt lernen, die Interessen der ärmeren Länder in der Welt wirklich ernst zu nehmen. Und das Zitat sagt, und das ist irgendwie sinnstiftend für generell diese fairen Ansätze und fair trade und so weiter, diese moralische Erklärung, dieses Zitat und diese Erklärungsweise sagt irgendwie in Wirklichkeit gar nichts aus, weil die Situation beispielsweise in Somalia oder in den Entwicklungsländern ist nicht so zerstörerisch, weil wir alle hier in Österreich irgendwie so reich sind und so wohlhabend, äh, sondern die weltweite Armut und das Elend, <lacht> äh, es, es kann auch gar nicht beseitigt werden, wenn die Politik und die Wirtschaft ihre Probleme, die Probleme der, der sogenannten dritten Welt einfach ernster nimmt, beziehungsweise kann, äh, sie kann die gar nicht ernster nehmen, aus, aus spezifischen Gründen, die ich nachher versucht darzulegen. <lacht> also dieser Ansatz, Arm gegen reiche Länder, ignoriert komplett die wirkliche Ursache für die Ungleichheit und die Klassenfrage. Ähm, denn die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit liegt einem System zugrunde, nämlich unserem modernen Kapitalismus, der nicht nur davon lebt, dass große Industriemonopole und Banken ihren Profit aus der Ausbeutung der, der Arbeiterklasse so, so, äh, sozusagen im eigenen Land äh, schafft, sondern gleichzeitig noch die Entwicklungsländer äh, weltweit äh, auf den bis auf den letzten Tropfen aussaugt. Äh, Vielleicht noch ein paar Daten dazu, es gibt so eine Studie zu äh, Subsahara äh, afrika das ist eine der ärmsten Regionen, im Prinzip die ganzen afrikanischen Länder südlich der Sahara, wo allein, äh, genau ich glaube die Studie ist über das Jahr 2015, aber es hat sich irgendwie nicht, äh, nicht geändert, äh, die Tendenz, dass allein auf, äh, auf 20 Milliarden Entwicklungshilfe die, so ein, äh, an Unterstützung in das Land reinkommt. 28 Milliarden, also noch einen ganzen Batzen mehr, allein äh, Rückzahlungen äh, sind an Schuldverhältnisse, also Rückzahlungen an Banken. Das heißt, allein das Geld, was man irgendwie an Banken zurückzahlt, äh, wo, wo nichts irgendwie äh, erwirtschaftet worden ist oder einen neuen Wert geschaffen worden ist, äh, genau, um um Längen irgendwie die Entwicklungshilfe, die in das Land gestiftet wird. Im Prinzip stellen solche Entwicklungshilfe äh, Fuhren, eine, im Prinzip eine, Bank, äh, eine Bankenunterstützung, so da, äh, wenn man sich das Verhältnis anschaut, in welcher Zinsknechtschaft sich diese Länder irgendwie befinden. Äh, genau. Und <lacht> eben wie ich gesagt habe, der Grund für dieses Elend ist nicht einfach damit zu erklären, indem man oberflächlich die industrialisierte Welt der, äh, der, dem verarmten Süden irgendwie gegenüberstellt, sondern man muss irgendwie den Wesenszug äh, Modernen Kapitalismus erklären, eben dass eine kleine Minderheit von Monopolen irgendwie in der Industrie, in der Bankenwelt äh, nicht nur im eigenen Land, sondern eben gezielt äh, in Entwicklungsländern äh, Investitionen tätigt und diese irgendwie aussaugt, den Profit irgendwie mitnimmt und in die eigene Tasche, in, mhm. genau, in die westliche, äh, genau in die eigene Tasche gesteckt. <lacht> Und er basiert, er basiert irgendwie auf diese Profitmaximierung und diese enorme Ungleichheit auf der ganzen Welt. Und da ist es nicht möglich, eine heile, Win, heile Insel innerhalb dieses Systems, das eben darauf basiert, zu erschaffen. Und hierzu will ich vor allem auf diesen Fair Trade, dieses Fairtrade-Labeling eingehen, aber auch auf andere Ansätze, die, das, die diesen kritischen Konsum verkörpern. genau Zu Fairtrade. Das ist eh wahrscheinlich ein Konzept, ein Label, das wahrscheinlich die meisten kennen. Also im Prinzip eine äh, Labeling-Company, die verschiedenen, äh, verschiedenen äh, Kleinbauern, äh, Beschäftigten äh, in Entwicklungsländern einen, einen Fixpreis garantiert und äh, mit ihrem Label äh, garantiert, dass gewisse Standards ein, eingehalten werden, ökonomische, soziale, äh, bessere Löhne, Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit und so weiter genau und dies, dies wird ermöglicht indem die Fair Trade Produkte ähm, einfach teurer, äh, teurer sind wie die anderen Produkte wie bei vielen äh, ethischen Ansätzen äh, müssen also irgendwie die normalen Leute die im, im Geschäft das kaufen äh, für, für dies zahlen und die Profite der Konzerne die Profite der Supermärkte und so weiter werden nicht beschnitten was schon an sich ein Problem ist weil die äh, die Idee von Fair -Trade und solchen Ansätzen ist eigentlich Stück für Stück so immer mehr Leute zu überzeugen immer Mehr Leute für kritischen Konsum zu gewinnen und somit die Situation zu verbessern. Was selbst, selbst wenn es irgendwie funktionieren wird, wie Logik, dass man Stück für Stück das Bewusstsein von Menschen verändert und da irgendwie kein, kein, kein Sprung in die andere Richtung kommt, gibt es einfach eine absolute Grenze. Hallo, gibt es irgendwie eine absolute Grenze für derlei Konsum, die nämlich einfach das Geld, die Löhne der, der Arbeiter und Arbeiterinnen darstellt die sich meistens, und da kann man Leute überzeugen, wie man will, äh, die billigeren Produkte kaufen werden. Und vor allem nach äh, 40 Wochenstunden, nach viel, äh, keine Ahnung, viel Arbeitsaufwand, die ich nicht die Zeit und Muße machen werden, sich, äh, sich einen Konsumplan zurechtzulegen. Egal wie sehr man sie überzeugt. Also es gibt irgendwie absolute Grenzen für das, selbst wenn das, selbst wenn das Konzept äh, funktionieren würde, worauf ich, jetzt, worauf ich jetzt eingehen werde. Also für Trade ist einer der größten bekanntesten Label äh, in die Richtung äh, und sind momentan fast zwei Millionen äh, Kleinbauern bzw. Beschäftigte auf Plantagen äh, genau auf, auf solchen Fair Fairtrade äh, sind irgendwie durch Fairtrade äh, zertifizierte Stellen angestellt beziehungsweise sind selber Kleinbauern äh, und das passiert auf einem massiven Boom gerade in der 2000er wo, wo Umsatz und Fair Fairtrade äh, Fairtrade-Produkte einfach extrem zugenommen haben. Also allein in Deutschland hat sich so in den 2000er Jahren äh, der Fairtrade-Konsum, äh, der Fairtrade-Umsatz verzwanzigfacht äh, und so sind Stück für Stück auch äh, große Unternehmen, große Monopole äh, mit eingestiegen in diesen Markt, weil es einfach besser verkauft. Also gerade das Bekannteste sind so, so diese großen Gauner der Lebensmittelindustrie, Nestle und Starbucks beispielsweise, haben äh, in Fairtrade-Kaffee investiert und so weiter. Jetzt könnte man aber sagen, ist doch egal, ob große Unternehmen sich da irgendwie äh, in diesem grünen Markt einkaufen, sich dafür interessieren. Das ist nämlich genau die, die Politik von Fairtrade und auch vielen großen NGOs. Sie sagen nämlich, dass, äh, dass es gar nicht ohne große Unternehmen äh, geht. Man muss die irgendwie gewinnen für, für faire Ideen. Dass das Problem ist, dass es genau in die andere Richtung geht. Die Großen fügen sich nicht irgendwie den Standards, sondern umgekehrt die Standards und dieses Konzept äh, wird extrem aufgeweicht unter dem Druck der, der Profit, äh, des Profits der großen Konzerne. Äh, so geht auch die Geschichte von Fairtrade, nämlich der <kühm> beispielsweise hat sich der Anteil äh, der fair gehandelten Lebensmittel für Fairtrade-Produkte, äh, zumindest für Mischprodukte, von 50 auf 20 Prozent gesenkt. Das ist irgendwann Ende der 2000er passiert, glaube ich. Ähm, also Mischprodukte sind so Kekse, Schokolade, so weiter, wo halt nicht nur ein... Äh, ein Produktelement äh, Teilbestand ist, sondern es irgendwie zusammengemischt wird. <lacht> genau, und das andere ist, dass der größte Teil äh, des Profites von Fair Trade-Produkten äh, nicht bei den Kleinbauern äh, gemacht wird oder den Kleinbauern gegeben wird, sondern in großen Handelsketten äh, den großen Handelsketten äh, dient. Genau. und Uh, inzwischen sogar bei, also bei den Klein Kleinbauern bekommen irgendwie ein kleines Stück des Kuchens und uh, in größeren Plantagen, wo zwar irgendwie weniger Fairtrade zertifiziert sind, aber die, wo es sind, sind irgendwie recht groß, haben irgendwie mehrere hunderte Mitarbeit 100 Mitarbeiter, so riesige Blumenplantagen oder Tierplantagen, <lacht> uh, gibt es genau null, uh, null, uh, also null positive Resultate für die Arbeiter auf diesen Plantagen. Es gibt tatsächlich werden die gleichen Löhne bzw. fast niedrige Löhne gezahlt für auf diesen Plantagen wie genau, konventionellen, herkömmlichen Plantagen in derselben Region und gewerkschaftliche Rechte werden genau gleich unterschritten. Diese Mitbestimmung, die Fair Trade als ein Konzept hat, dass man genau sich demokratisch in diesem Unternehmen organisiert, findet auf Plantagen so gut wie nicht statt. Es gibt mehrere Untersuchungen zu Kaffee, Teeplantagen und so weiter. Also man sieht, wie unter diesem Druck der Profitmaximierung sich dieses Label mehr und mehr zu, äh, zu einfach einem Deckmantel für, für die Großindustrie verwandelt hat, äh, anstatt genau diese noble Idee äh, zu erhalten, die sie am Anfang äh, war. Genau, und das, also Fairtrade ist wahrscheinlich das, das Label, das Siegel, das am meisten Vertrauen genießt, äh, und das gilt natürlich. Also das, was sie vorhin über Fairtrade gesagt hat, gilt natürlich für alle anderen Labels und Siegels, die man sich irgendwie anschauen kann, äh, auch. Da einfach äh, Verbesserungen, höhere Löhne, Arbeitsschutz, umweltfreundliche Auflagen, äh, alles, was man irgendwie kämpft, <lacht> schneidet halt direkt in das Profit vom Kapital, in, direkt in die Profite vom Unternehmer. Und das ist irgendwie leichter äh, für die Wirtschaft, diese Standards vorzutäuschen, anstatt sie irgendwie selber zu erfüllen. Und das ist irgendwie die Gangart mit Hunderten von, von solchen Logo, Logos, Siegeln und Labels, die produziert werden, eben wie Fairtrade irgendwie den Zweck erfüllen, äh, dass sie irgendwie ein Feigenblatt da, äh, darstellen, hinter dem Profit äh, vermehrt werden kann. Und eben auch dieser, dieser grüne Markt für, für den Kapitalismus abgegrast wird. Genau, und es gab wirklich viel, also die letzten Jahrzehnte gab es immer mehr solche, solche Labels, und die sind allesamt massiv gescheitert, weil es einfach entweder auf extrem schwachen Standards beruht äh, hat, die immer wieder unterlaufen worden sind, oder schlichtweg auf Freiwilligkeit, was nie funktioniert in der großen Industrie. So stammt irgendwie beispielsweise MSC-zertifizierter Fisch aus überfischten Beständen, Holz mit den FSC-Siegeln aus illegalen Rodungen, nachhaltiges Palmöl basiert irgendwie auf Zwangsarbeiten illegalen Rodungen von Wäldern, wie in Indonesien vor allem, und Textilsiegel schaffen es nicht, irgendwie den Feldarbeiterinnen dort lebenswerte Löhne zu garantieren. Und diese ganze Entwicklung, ist auch wichtig, wichtig zum, äh, zum Verstehen, wird von, äh, von vielen NGOs, vor allem von den großen, wie, wie WWF oder Greenpeace, äh, unterstützt, indem, indem diese runde Tische und diese, äh, diese Labels, die es gibt, ja, einfach gefördert und äh, unterstützt und äh, vor allem der Ruf nach außen halt gestärkt wird von, von solchen Labels. Uh, und der Staat ja ähnliche Funktion erfüllt, indem er so sozusagen solche grüne, faire Deckmäntel für die Industrie austeilt. Der Beka oder das bekannteste Beispiel für so staatlich, äh, staatlich finanziertes Greenwashing, was nichts anderes ist, als so grüne Deckmäntel für die Industrie auszuteilen, <lacht> also das Wort Greenwashing, äh, ist irgendwie der Global Compact der Vereinten Nationen, genau, äh, welcher für über 10.000 globale Unternehmen äh, ähnliche Standards garantiert, wegen Fairtrade garantiert. Und die Bedingung, dort mit zu, Mitglied zu werden, ist irgendwie jedes zweite Jahr einen Bericht zu schreiben, der über den Fortschritt der, der Industrie irgendwie der Unternehmen, das Unternehmen informiert. Das heißt irgendwie jedes zweite Jahr irgendwelche Lernversprechungen abzuliefern. Genau. Das erklärt auch, wieso so viele globale Unternehmen da Mitglied sein können. Genau. Also, es gibt irgendwie keinen Grund, Illusionen im kritischen Konsum zu haben, dass es irgendwie der richtige Ansatz ist, die Situation tatsächlich zu verbessern, sondern äh, eben eher Nebelgranate ist, was das angeht. Äh, und was sind jetzt unsere Kampfmethoden, indem wir äh, dem entgegenstellen? Zuerst, wie ich irgendwie vorhin erwähnt habe, so was ist die Ursache. Die Probleme, wie so, wie so der, derartige erdrückende Bedingungen für Umwelt und für den Menschen, gibt, ist nicht irgendein Aspekt des Kapitalismus, ist nicht irgendein Charakterzug von einzelnen Manager oder Unternehmer, sondern es ist eben das Problem das System selbst, das eben auf Ausbeutung beruht. Der Reichtum, der Reichtum und die Produktionsmittel, die Fabriken, die Gebäude, die, die Maschinen, die den ganzen Reichtum auf der Welt, mit denen der ganze Reichtum auf der Welt hergestellt wird, sind in den Händen von ein paar Wenigen und sind unter Kontrolle von ein paar Wenigen, die das privat besitzen und die irgendwie nur für den Profit produzieren und das System nur für den Profit dinge funktioniert nicht für die Bedürfnisse und der weltweite total katastrophale zerstörerische Rolle spielt, wie ich in der Einleitung versucht habe zu skizzieren und gerade da muss man sich nochmal muss man sich noch mal in Erinnerung rufen, dass die Arbeit von Ahnung, wirklich Tausenden wohltätigen Organisationen verschiedenen Initiativen die viel, also viele da ja auch Erfolg haben keine Ahnung mit Garantieren von, äh, von Trinkwasser irgendwie in der dritten Welt und so weiter ähm, tatsächlich und Tropfen auf den heißen Stein sind dass die Arbeit von, von Tausenden von diesen Initiativen wird irgendwie durch einen kleinen Krieg in, in der dritten Welt die immer wieder ausbrechen und die äh, meistens direkt unterstützt oder gefördert irgendwie werden von von äh, Regierungen in der westlichen Welt keine Ahnung werden zunichte gemacht einfach von so etwas und generell durch die Funktionsweise des Kapitalismus, der eben, wie ich in der Einleitung versucht zu erklären, der diese, der diese Länder bis auf den letzten Tropfen aussaugt und äh, Entwicklung von Infrastruktur, Entwicklung von irgendeiner eigenständigen Industrie äh, erfolgreich verhindert. Will man also irgendwie eine schönere Zukunft für alle erkämpfen, dann muss man sich die Abschaffung von dem System, die Abschaffung vom Kapitalismus zum Ziel machen. Nur wenn der Reichtum und die ganzen Produktionsmittel, die, den, äh, die mit denen den Reichtum hergestellt werden kann, gesellschaftlich kontrolliert und besessen werden, kann das funktionieren. Schauen wir uns die Probleme der Welt an, Obdachlosigkeit, Hunger, das, das ist keine Frage, nicht direkte Frage von Ressourcen. Es gibt die Möglichkeiten, die, diese Probleme zu lösen, und zwar auf ein Touch. Es gibt genug Häuser Wohnungen, es gibt die Mittel, diese zu bauen, es gibt genug Möglichkeiten, Lebensmittel für mehr als 12 Milliarden Menschen zu produzieren. Das Problem liegt im System, dass das ein privater hand ist und das nicht gemacht wird wenn es keinen profit bringt das heißt man muss aus der privaten hand nehmen gesellschaftlich überführen und wirklich planen nach den bedürfnissen der menschen und so kann man auch äh, in entwicklungsländern eigenständiges leben irgendwie ermöglichen dort irgendwie infrastruktur aufbauen dort alles äh, aufbauen und zur verfügung stellen was man zum leben braucht und diese gesellschaft die äh, die nicht in privater hand ist sondern gesellschaftlicher tatsächlich geplant werden kann nach den bedürfnissen das ist nur ein anderes Wort für Sozialismus, <lacht> wenn das irgendwie noch nicht klar war. ist. Ähm, genau, aber es geht nicht darum zu sagen, Revolution wird irgendwie alles lösen und bis dorthin machen wir irgendwie gar nichts und kämpfen nicht für Verbesserungen. Das wäre irgendwie saudom, aber ist oft irgendwie so, wie es dargestellt wird, wie Marxisten irgendwie dargestellt werden. Ähm, wir sind irgendwie für einen dauerhaften Kampf für Verbesserungen, überall wo es möglich ist, in einzelnen Betrieben, Sparten, gegen diese Regierung, gegen die einen Angriff nach dem anderen führt gegen spalterische Ideen, gegen Rassismus, Sexismus und das ist extrem wichtig, weil anders, anders kann, äh, kann die Arbeiterbewegung, kann, kann irgendwie die Massen, kann die Jugend gar nicht die Erfahrungen machen äh, und gar nicht auf den Weg kommen, äh, dieses System irgendwie in Frage zu stellen und zu stürzen schlussendlich. Und die Erfahrung jedes einzelnen Streiks ist irgendwie viel mehr wert äh, als noch so hoher bewusster Konsum, der, der eher von diesen Problemen ablenkt. <lacht> Genau, also diese, diese äh, Streiks, die Bewegungen, die realen Kämpfe, äh, die wir die ganze Zeit führen und unterstützen, sind einfach notwendig, um die Arbeit und die Jugend äh, nach vorne zu bringen äh, und in den, äh, in den kommenden Kämpfen zu schulen und die Ideen des Marxismus, die Ideen des Sturz äh, dieses Systems zu verbreiten. Und selbst, äh, selbst wenn dieses äh, Konzept des fairen Handels wirklich funktionieren würde, also wirklich äh, die, äh, die Lebenssituation nach und nach verbessern würde, selbst wenn das so wäre, muss man sich vor Augen führen, dass man da extrem gefährliche Illusionen fördert, was, was prinzipiell in allen Fragen ist, nämlich keine Illusion in die herrschenden und in die Wirtschaftsgiganten, eine bessere Welt irgendwie von, von oben nach unten aufzubauen, <lacht> denn das steht irgendwie auf einer sehr wackeligen, sehr illusorischen Basis. Denn jeder Unternehmer, egal wie ehrlich und nett er es meint, <lacht> Und keine Ahnung, da geht es nicht um den Charakterzug, da geht es nicht um äh, sein subjektive, seine subjektives Verhalten. Egal wie nett er das meint, muss er irgendwie schlussendlich zu Kürzungen greifen, wenn er in der Krise ist, wenn er irgendwie unter Konkurrenzdruck und Profitdruck steht. <lacht> und wird irgendwie Kur Kürzungen durchführen, Löhne senken und kann schnell irgendwie irgendein Label, wenn es wirklich wirkliche Standards garantiert, fallen lassen, ein eigenes produzieren und so weiter. Das, äh, das passiert in der Industrie die ganze Zeit mit, mit Tausenden von Labels. <lacht> Genau deswegen ist es gefährlich, sich in Illusion zu machen, dass das Kapital diese Bedingungen verbessert, sondern auf die eigene Kraft bauen, auf die Kraft der Arbeiterklasse. Und woher kommen irgendwie die Errungenschaften, die Verbesserungen, die wir heute noch haben, die heute auch angegriffen werden? Sie kommen irgendwie durch einen Kampf, durch eine Arbeiterbewegung, die irgendwie massiv stark ist, wenn, sie, wenn die Arbeiterklasse mobilisiert wird diese Verbesserungen sind überkämpft werden, erkämpft worden und sie werden, nur sie werden nur verteidigt, indem man indem man die Arbeiterklasse mobilisiert. Und das ist, ich glaube, das, ist das entscheidende Argument, es irgendwie keine Illusionen einen kritischen Konsum zu machen oder reichen Wohltätern oder sonst wen, weil es letztendlich nur diese Kraft, die Arbeiterbewegung, die Arbeiterklasse, höhere Löhne, Arbeitsbedingungen, bessere Arbeitsbedingungen und darüber hinaus den Sturz des Kapitalismus wirklich garantieren kann. Und dieser Faktor liegt eben in der Produktion und nicht im Konsum. Das ist das Ende vom Referat.